Yeah. Es sehr gut, dass wir jetzt alle Kollegen nochmal kennenlernen konnten, beziehungsweise die meisten. Und ich denke, das ist sehr gut, dass wir uns persönlich nochmal austauschen konnten und mit den unterschiedlichen Fraktionen uns auch mal über die verschiedenen Ansichten austauschen konnten und auch auf persönlicher Ebene so ein bisschen mehr zusammenwachsen jetzt. Für die Arbeit zu Hause ist es auch sehr wertvoll jetzt gewesen, dass ich hier so viele Kollegen kennenlernen durfte, die ja auch ähnliche Themen bearbeiten und da kann man sich natürlich dann auch im Nachhinein austauschen. Ich habe ganz viele Telefonnummern ausgetauscht und Leute kennengelernt, die ich dann jetzt auch kontaktieren kann, wenn ich Fragen habe oder die mich kontaktieren können, wo man sich dann auch länderübergreifend austauschen kann zu den Ausschussthemen und zu der Arbeit im Plenum.